Auch Sie sind einzigartig und das ist gut so. Jeder Mensch ist einzigartig. In der Stufe 7 meines neunstufigen Masterplans geht es um Ihre Einzigartigkeit. Wo sind Sie besonders? Wir haben ja alle Zutaten. Wir haben die Werte. Wir kennen deine Stärken. Wir wissen deine besonderen Fähigkeiten. All das haben wir als erarbeitet. Und daraus bauen wir jetzt eine sogenannte Elevator Speech zusammen. Das heißt also eine ganz kurze Vorstellung von Ihnen und damit stellen Sie klar, wo Sie besonders sind. Warum soll zum Beispiel ein Unternehmen Sie einstellen? Warum sollen gerade Sie diesen Auftrag bekommen? All das fassen wir hier in der Stufe 7 zusammen und streichen Ihre Einzigartigkeit heraus. Und übrigens ein positiver Nebeneffekt dadurch ist, Sie wissen immer deutlicher, was Sie denn alles können. Ihr Selbstbewusstsein steigt kräftig an und Sie treten wirklich selbstbewusst dann bei den wichtigen Gesprächen auf. Ihr Michael Fred Notstorf.